Prinzipiell gibt es 2000 Hörgeräte auf dem Markt, das ist eine große Auswahl an Hörsystemen. Man muss immer schauen, was passt zu demjenigen von der Technik. Es gibt Systeme, die man manuell einstellt, es gibt Geräte, die man eben ähm, automatisch einstellen lassen kann, mit Fernbedienung, ohne Fernbedienung, äh, mit Geräuschreduzierung oder auch ohne Geräuschreduzierung. Also je nachdem, in welchen Hörbedürfnissen man sich aufhält, ähm, demnach muss man entsprechend auch ein Hörsystem dann raussuchen.